Für dpa-agenda gibt es eine Upgrade-Version, die heißt dpa-agenda plus. Hier können Sie sich zu einem Termin die fertiggestellten dpa-Inhalte, wenn vorhanden, einfach anzeigen lassen. Sie erkennen das in diesem Bereich an der Schattierung. Mit einem Klick können Sie den Inhalt zu Ihrer eigenen Information lesen. Wir haben dies bereits für Texte umgesetzt, Fotos und andere Medienformate werden in Kürze folgen. Sie erhalten DPA Agenda Plus gegen einen geringen monatlichen Aufpreis. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, haben wir diese Option während des Testzeitraums für Sie zum Ausprobieren freigeschaltet. Sie können aber natürlich auch zu einem späteren Zeitpunkt unseren Kundenservice kontaktieren und sich nach Agenda Plus erkundigen.